Hallo, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie in Moodle an der Aktivität Student Quiz teilnehmen können. Im Rahmen der Aktivität erstellen Sie und die anderen teilnehmenden Fragen, die anschließend von Ihnen als Quiz beantwortet werden. Das Erstellen und Lösen von Fragen wird mit Punkten belohnt, welche dann in einem Ranking angezeigt werden. Um am Student Quiz teilzunehmen, begeben Sie sich in den Kurs und wählen die Aktivität Student Quiz aus. Ihnen wird nun die Übersicht des Quiz angezeigt. Erstellte Fragen werden Ihnen in einer Liste angezeigt. In Spalte T wird der Typ und in Spalte S der Status einer Frage angezeigt. Fragen können von den Betreuenden bestätigt, abgelehnt oder zur Überarbeitung markiert werden. Über der Fragenliste stehen Schnellfilter für die Fragen zur Verfügung. Ganz links in der Liste können Sie Fragen zur Beantwortung aus- oder abwählen. Sind Sie mit der Auswahl zufrieden, starten Sie das Quiz. Beantworten Sie nun eine Frage und prüfen anschließend Ihr Ergebnis. Je nach Quiz können oder müssen Sie die Frage nun bewerten oder kommentieren. Bewerten Sie die Frage mit einem bis fünf Sternen, wobei fünf Sterne der bestmöglichen Bewertung entspricht. Geben Sie in das Textfeld einen Kommentar zur Frage ein. Speichern Sie den Kommentar. Der Autor oder die Autorin wird über Ihren Kommentar benachrichtigt. Über Weiter kommen Sie zur nächsten Frage. Haben Sie die letzte Frage beantwortet und gegebenenfalls bewertet und kommentiert, können Sie das Quiz abschließen. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie Fragen zum Quiz hinzufügen können. Klicken Sie dafür zunächst auf Neue Fragen erstellen. Es öffnet sich die Übersicht der verfügbaren Fragetypen. Wählen Sie hier einfach den gewünschten Typ aus und fügen eine entsprechende Frage hinzu. In der Fragenübersicht sehen Sie nun Ihre Frage. Über die Symbole können Sie Ihre eingereichten Fragen noch einmal ansehen, bearbeiten oder löschen. Möglicherweise muss die Frage von Lehrenden bestätigt werden, um auch bei den anderen Kursteilnehmenden sichtbar zu sein. Nachdem wir das Quiz beantwortet sowie Fragen erstellt und verwaltet haben, sehen wir uns zuletzt die Auswertung an. Auf der rechten Seite wird Ihnen angezeigt, wie die Ergebnisse Ihres letzten Durchlaufs waren und wie viele bestätigte, abgelehnte oder neue bzw. geänderte Fragen Sie beigetragen haben. Darüber hinaus stehen Statistiken und eine Rangliste zur Verfügung. Zur Statistik gelangen Sie mit einem Klick auf das Zahnrad oben rechts. Wählen Sie dort Statistiken. Im Untermenü Statistiken sehen Sie Ihre eigenen Werte sowie die der gesamten Gruppe. Auf dem gleichen Weg gelangen Sie zur Rangliste. Dort sehen Sie alle Teilnehmenden sortiert nach Ihrer Gesamtpunktzahl. Die Punktzahlen sind außerdem nach einzelnen Aktivitäten aufgeschlüsselt. Wie viele Punkte einzelne Aktivitäten liefern, wird über der Rangliste angezeigt. Damit ist die Einführung in das Student Quiz abgeschlossen. Viel Spaß!